Es gibt ja Gedanken, die finde ich ganz toll und es gibt Gedanken, die finde ich die zu kotzen. Aber ich bin ohne damit beschäftigt. Äh, das ist nicht, äh, das ist eigentlich nicht produktiv. Das ist auch nicht zielführend. Das ist eine unglaubliche Energieverschwendung. Jetzt mal was das Ziel ist. Ja, was ist das Ziel? Wenn du sagst, nicht zielführend, dann muss er dann Ziel sein. Wenn das Ziel es ist, ist Zeitvertreib, sind Gedanken recht effektiv? Nein, Zeitvertreib ist es nicht. Es ist, das ist eine, eine ganz wichtige Frage für mich, was, was steckt, also warum bin ich immer so in meiner Gedankenwelt? Vielleicht, weil ich mich eigentlich mit dem jetzt und hier gar nicht ähm, so mit meinen was ich fühle, was ich bin, gar nicht so gerne ähm, auseinandersetzen möchte. Und insofern sind Gedanken an sie ja zielführend, weil sie das vermeiden, dass du sie mit dem Richtig. Erst auseinandersetzt. Richtig. Oder zusammensetzt. Richtig. Also das ist die Funktion. Ja, das ist wahr. Zielführend. Äh, nur äh, das Zielf. <lacht> das nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. <lacht> Ja, das ist aber schon mal. Äh, ich vermeide sozusagen damit was, ja? Und deshalb denkt das ununterbrochen. Das ist ein Verzicht. Das ist wie, wie mhm. Aufgeben von zum Beispiel dem, ähm, der Einstellung, ich habe es unter Kontrolle. Und ich könnte es unter Kontrolle haben. Ich bin der Creator. Ja. Aber unfreiwillig irgendwie, empfinde ich das. So empfinde ich das. Ich bin eigentlich Gibt das nicht bei Faust auch, der etwas schafft, was er eigentlich so dann gar nicht wollte. Hm? Ja, die Geister, die ich will. Mhm. Ja der stets das Gute will und das Böse bewirkt so ey, ja es. Also, so. Ja, so aber, so. aber das ist das, das ist nicht das ist, das ist gut also das war jetzt gut ähm, was äh, dieser Gedanke äh, ist ja auch eine Vorstellung aber die leuchtet mir wenigstens ein also dass ich sozusagen äh, damit äh, vieles äh, Vermeide. Ja, Denken, hat, Denken ist sehr, sehr zielführend, wenn es klar ist, was ist das Ziel und das ist eine Normalität aufrechtzuerhalten. Ja. So das Gefühl von, ich habe es eigenermaßen unter Kontrolle, es läuft größtenteils so, wie ich will und, äh, ja. den, und das mache ich schon irgendwie. Ne? Diese Art von Normalität, ich weiß, was ich bin und wo ich hin will und wo ich herkomme und so weiter, dafür ist Denken da und wenn das Denken zur Ruhe kommt, dann zeigt sich eine andere Wirklichkeit, eine andere, einfach, der Film hört auf und das Kino wird sichtbar, sozusagen. Mhm. Ne? Und etwas sagt, uh, das fühlt sich jetzt aber nicht wie Kontrolle an. Ja. Das fühlt sich nicht normal an. Und insofern ist Denken sehr, sehr zielführend, um diese Art von normalen Alltagserleben aufrechtzuerhalten. Ja. Das macht sich diese ganze Arbeit, um uns Normalität aufrechtzuerhalten. Und wir schauen immer, wie kriege ich es weg. Wir sind undankbar dafür. ist ja, natürlich. Außer also wir sagen, okay, dieses Ziel Normalität, wie fühlt sich das denn an? Wenn alles gut läuft, sieht das gut an. Ja, ganz okay, oder? Genau. Ja, im Gegensatz zu... Wenn ich ständig mit Schwierigkeiten mich auseinandersetzen muss. Ich auch, wenn alles gut läuft, also unter der Voraussetzung. Ja, das ist richtig. Aber ist ja auch, ähm, wie, wie oft läuft es gut? Äh, ich habe eigentlich für mich das Gefühl, zunehmend, mit zunehmendem Alter, äh, finde ich, äh, äh, also früher habe ich mal das Gefühl, ich muss mich durchsetzen. Und, aber irgendwie finde ich, das Leben läuft eigentlich immer leichter. Äh, Dieses Maschinchen wie eine Minärmaschine. Und manchmal bin ich ganz erstaunt, wie alles so von selber so. Läuft. Ja. Ohne, Und es kann doch nichts Schlechtes sein. Ohne Creator, ohne Urheber. Läuft einfach ja. von selbst. Es ja. Ja. haben verschiedene äh, Das sind gar keine komplizierten Sachen, ja? Nee. Äh, also ganz normal, ich gehe, äh, ich fahre nicht hin, äh, ich nehme einen Schlüssel raus, ich stecke den Schlüssel noch, finde sofort das Schlüsselloch. Die Tür geht auf, ja. das sind alles wunderschöne Erfahrungen. Eine wunderschöne Erfahrungen, wo es keinen Gedanken für braucht. Ja, das ist richtig. Es ist nicht und zu, so, ich stecke jetzt mal den Schlüssel mit der rechten Hand ins Schloss mhm. und drehe jetzt mal nach links. Das braucht jetzt gar nicht ja. zu denken, das genau. läuft einfach. Genau, es läuft ähm, einfach. Und diese, diese Erlebnisse, dass, Dinge, dass es einfach läuft, ja. Und ja. Ich, oh, das läuft ja alles so reibungslos, ja. geräuschlos. Ja. Das ist herrlich. Ja, und so ist es jetzt, so <lacht> ist es jetzt. Heute Morgen das läuft ja, alles von selbst. Ja, heute Morgen diese Fahrt hierher, da dachte ich, das, das läuft alles so... Äh Wie, auf Wie auf Schienen. Wie auf Schienen, knapp! Ja, die Anschlüsse klappen, alles klappt so. Oh, was, für ein, was für ein luxuriöses Leben, ja. Alles funktioniert. Außer wenn man seinen Zug verpasst. <lacht> ist aber nicht passiert. Nein, es ist hinterher passiert. So. Oder wenn es einen Terroranschlag gibt. Ja, gut, wenn, wenn, wenn. Ich spreche von jetzt, also von heute. Und das lief so, dass ich dachte, Mensch, was leben wir in einem Luxus alles? So... Toll. Ja. <lacht> aber wir waren ja eigentlich von ganz was anderem ausgegangen. Mit diesem... Also dieses, dass ich mit dem Gedanken nichts zu tun habe, ist ja, in, oder sagen wir mal so, ist ja im Grunde genommen auch eine Denkoperation. Wenn ich sage, jetzt setze setz ich mich mal ein Stück zurück und lass das mal da ablaufen. Nee, du übersetzt es halt wieder in was, was du machst dann. Sich zurücksetzen, was ablaufen lassen und so weiter. Ja, stimmt. Ja. Im Gegensatz zu was, du, du siehst, wie das abläuft. Zum Beispiel, wir sitzen hier. Und das ist der völlige Selbstläufer, was wir reden und so weiter. Und, ja. äh, und in deinem Organismus taucht Erinnerung an die Fahrt auf, zum Beispiel. Ja. Und so. Ja. Ja. Von selbst. Ja. Ja. Und das Denken bezieht es auf andere Situationen, wo es auch sich so angefühlt hat, Schlüssel ins ja. Schloss zu stecken und so weiter. Ja, ja es läuft von selbst. Es von selbst. Richtig. Cool, oder? Ja. <lacht> das ist es. Ja. Also ist das eine Frage von Vertrauen auch? Ja. Ins Leben? Ja. Oder von äh, das Vertrauen nicht mehr dieser Scheininstanz zu schenken, mhm. die das unter Kontrolle kriegen will. Ne? Die alles unter Kontrolle haben, ja. muss, damit es läuft. Ja, genau. Dann läuft es wahrscheinlich am Dann läuft es nicht so rund. Und nicht so. Das ist, ah. ist immer angespannt, ja. ja? Ja. Wenn sich das entspannt, wird derjenige auf, der das angespannt versucht. Mhm. Ja. Das findet er erstmal ein bisschen nicht normal. Nee. Und dann springt er ins Denker und sagt, Normalität, ich weiß, wie das geht. Ihr ja. denkt über was anderes nach. An. Das ist wohl wahr, ja. So ohne jedes Zutun und ohne jedes Weglassen. Ist einfach jetzt, jetzt. Ja, anders kann es doch gar nicht sein, wenn ich mir das mal vorstelle. Ja, genau, und dann gibt es das Denken nur mit Vorstellungen ja? halt, hm. hm. Wie könnte es denn anders sein? Nee, so das geht ja so so nicht. So. Und, äh, dann, ist es, dann ist es auch jetzt, jetzt. Yes. Wenn es anders ja. ist. <lacht> <lacht> das ist auch hier. <lacht> Anders ist es auch wieder. Ja. Weißt du, was mein Eindruck ist? Du erlebst das jetzt, hier so, immer mal wieder für einen Moment, wie das so in seiner, wie es sich so entfaltet. Und ähm, mein Tipp wäre, wie du sagst, es hat mit Vertrauen zu tun, dem am Moment Vorschussvertrauen zu geben. Einfach 5 Sekunden Vorschussvertrauen, ja, sodass du sagst, vielleicht ist da was, was, was wirklich zu genießen ist. Weil was du merkst ist, da ist 5 Sekunden Stille und dann bietet sich ein Gedanke an, der über irgendwas anderes redet. Mhm. Ja. Und das ist, die Frage ist, wenn du sagst, ich bin Creator oder was, dann, also, oder Urheber, mein Tipp wäre, diesen Gedanken nicht aufzugreifen und zu sagen, warte, bin gerade am Genießen. Ah, ja. ich, oder bin gerade am Schauen, was ich gerade jetzt zeigen möchte, weil das Alte kennst du einfach echt gut. Ja. Dieses in den Gedanken schleifen, rotieren. Und von dem hast du dich auf vergewaltigt gefühlt. Ja. Wenn du sagst Urheber oder sowas oder Selbstvergewaltigung oder was weiß ich. Ja. Also das ist nicht das, was du wirklich liebst. Nee. Was du ich liebst, ist diese Momente, wo du einen Schlüssel ins Schloss steckst und das ist einfach der völlige Selbstläufer. Ja? Genau. So ein Moment ist jetzt. Völliger Selbstläufer. Das, <lacht> das. gut. Ja, gut. Und du merkst vielleicht, dass das mit einem gewissen Aufruhr auch verbunden ist, oder? Ja. Ja? Absolut. Ja, da ist etwas, was... Ui, was die ja? ja. So, ja. ja. Es gibt unterschiedliche Genießertypen. Ja, es gibt, ui, und es gibt, Uhr und es gibt, und es gibt ja, einfach so, wie, wie möchtest, du jetzt genießen. Und ich versprechte, dass da, da, ist was zu genießen. Aber es ist, irgendwie macht es mir auch ein bisschen Angst, muss ich ja, sagen. Ja, ja, ja. das ist, ähm, etwas, was sagt, ui, jetzt wird es aber nicht normal. Ja? Genau. Ja. Und deswegen ist mein Tipp, ein äh, paar Sekunden Vorschuss vertrauen. Du weißt, was passiert, wenn du den Gedanken mehr vertraust. Jo. Du halt einfach, wird es halt ein bisschen holkrig. Und dieses, okay, da ist, weißt du, was du erlebst, ist, in dem Moment, wo es still wird, wird echt viel Energie frei, die sonst irgendwie so kanalisiert wird, mhm. so läuft halt dann auch auf Schienen oder sowas. Nämlich die Gedanken, das Gedanken, Karussell und so weiter. Und ohne das, wenn da nicht, nichts gemacht wird, wird einfach echt viel Energie frei. Ja? Lass die das machen, was sie machen wollen. Das ist einfach nur Energie.